Fünf Arten von Minecraft YouTubern Teil 2 der der keinen Bock hat Jo Leute, ich bin's wieder, euer Abgelaufen und ich begrüße euch zu einer uh, neuen Folge Aura. Um, ich hoffe, das Video ist schnell zu Ende, damit ich einfach nur einen kleinen schwarzen Ball hintersetzen kann, dass das Video 10 Minuten hat, damit ich wieder Werbung schalten kann. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf YouTube, aber ich muss irgendwie mein Geld verdienen. Ich meine, ich brauche Geld, weil Geld ist geil und so ich hoffe eigentlich, dass ich so schnell wie möglich sterbe, wo ist hier ein Gegner? Da ist ja wer so, ähm. Ach komm, werfe ich kurz Enderperle darüber. Hallo. Hm. Muss ja aufpassen, sonst sterbe ich. Hm. Oh nein. Hm. Oh nein, jetzt bin ich tot. Hm. Hm. Blöd. Blöd gelaufen. Naja, das war's mit der Folge, Ist merke ich egal was ihr von dem Video haltet, hauptsache ich krieg mein Geld. Tschüss. Der Troller. Willkommen Leute, mein Name ist wieder mal Trollfacer LP. Und ich begrüße euch zu einer trolligen Folge Minecraft Bad Wars. Heute trollen wir mal wieder ein paar Noobs im Game und machen uns über die Noobs lustig. Und ja, dann gehen wir mal in die erste Runde. So Leute, da sind wir jetzt in einer Runde. Ich brauche ganz schnell ein bisschen was für eine Spitzhacke. Dann warte ich nur, bis ich die ganzen Noobs rüberbauen. Dann erinnern wir jetzt aber auch ein paar Blöcke. Meine Wamm weiß ja nie so. Deswegen, hier ist ja schon der erste Guck mal, da baue ich ihm. Oh, was bist du für ein Spaß so? Ha, was bist du für ein Nap? Ah, ja, Ist das lustig? Aber diese ganzen. Och, da ist er geleft. Oh. <lacht> oh, seid ihr alle scheiße? Na? Na, mein kleiner. Hey, jetzt decken die sich hoch, Mann. Scheiße Menschen, Mann. Darf ich nicht mal mehr trollen hier, Minecraft? Meine Güte. Och wie traurig. Hm. Nee, du kommst mal wieder runter. Denn was du da machst, darauf habe ich keinen Bock. So. Der alles wisse. Hey ihr Minecraft da draußen. Ich bin's euer Minotopia und ich begrüße euch zu einer lehrreichen Folge Skybus. Es gehen wir erstmal in eine Runde und dann sehen wir uns gleich. So, das sind wir mal in der Runde und eines muss ich ja direkt sagen. Denn ab der 1.12 wurde der Dirt Block um 3% verdunkelt und die Axt wurde um 2% heller. Habt ihr auch gewusst? Ab der 1.13 sollen übrigens alle Texturen erneuert werden und die Mobs bekommen eine bessere KI. Das macht sie natürlich wesentlich schlauer, aber natürlich nicht so schlau wie ich. Denn ich bin ja der Schlauste. Wusstet ihr übrigens, dass Mojang die Skelette um 5% größer machen will und die Kränke um 1% schrumpfen? Nein, habt ihr nicht gedacht, oder? Naja, das waren alle Neuerungen, die ich heute habe. Schaltet auch morgen wieder ein, damit ihr euch Neues beibringen könnt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und Tschüssi! Der Stacker. DJ Willkommen Leute, mein Name ist wieder mal Overboss HD und ich begrüße euch zu einer Overbossing Runde Skywars. Ähm, ja, wir gehen jetzt mal direkt in eine Runde und ich zeige euch einmal meinen Skill und meine neuen Taktiken und ja, viel Spaß. So Leute, da sind wir dann jetzt in einer Runde ähm, und ich nehme jetzt einfach hier ein bisschen Rüstung, ein paar Blöcke und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir für die Taktik brauchen. Wir voll viele Dias, das ist voll cool, aber werde ich eh nicht benötigen, denn meine Taktik ist jetzt wie folgt, wir ziehen jetzt nur kurz diese Schuhe an und diesen Brustpanzer und jetzt haben wir hier, ähm, sorry, da habe ich mich kurz vertippt, jetzt haben wir hier nämlich ein paar Wettbänke, die wir gebrauchen werden ähm, und jetzt werden wir uns einfach hochstecken und ja, das ist die Taktik und wenn wir oben sind, sehen wir uns gleich. Guck mal, jetzt sind wir auf Höhe 150. Ähm, und ja. Jetzt machen wir jetzt hier nämlich eine schöne Druckplatte. Und ein TNT, weil ich sehe, dass der eine hier runterkommt. hier hochkommt. Und das ist jetzt die Taktik. Leute, ich hätte überlebt. Ey, ja, der hackt doch. Kann doch nicht sein, diese. Ich habe in einem Taktikvideo gelesen, dass das die beste Taktik in Minecraft ist. Mann, gut. Dann machen wir das jetzt so. So, gut. Dann, dann brauchen wir noch woanders. Jetzt müssen wir woanders hochstecken. Da hinten ist wer. Vielleicht geht's zu ihm. Jetzt stecke ich mich hoch. Das ist, diese Taktik, die wird er nie merken. Das ist so krass die Taktik. Ich habe gehört, diese Taktik soll wirklich mega cool sein. Ich habe die in einem Video gesehen, jemand hat die gemacht und der hat immer gewonnen. Und das will ich auch. Denn dann bin ich ich bin nicht umsonst der Overboss-HD. Ähm du Arschloch. So, Overboss-HD steckt sich jetzt weiter hier hoch und ja, ist eine schöne Taktik, gefällt mir jetzt sind wir nicht auf Höhe höh höh höh höh höh höh höh höh 150, das ist die Boss-Taktik ähm und ja, das ist die Taktik. Jetzt bauen wir uns ein kleines Haus und ja, das ist die Taktik. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch schon mal so gefallen. Wenn ja, lasst übrigens ein Like da, denn dieses Video ist sehr viel, sehr aufwendig ähm und ja. Hier sehen ja, unten, wie die kämpfen. Oh, oh, oh, nein, nein, ich habe einen Sneak. nein. Ja, Leute, wie gesehen habt, die Taktik ist eigentlich mega, mega gut und man kann damit auch viele Runden gewinnen. Ich bin ja gerade dumm entsneakt, aber ich hätte die Runde eh easy gewonnen, also war das schon kein Problem mehr so. Ähm, natürlich bedanke ich mich dafür fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, kommentieren und abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Bei 10.000 Likes zeige ich euch noch eine neue Taktik, mit der ich wirklich immer gewinne. Ja, das war's von mir. Tschüss. Der, der schon ganz früh Merch hat. Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Legit Basti Unterstrich. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Minecraft. Heute spielen wir mal nicht Minecraft, Survival Games oder... Äh, äh, Skywars, die Modus sind alle scheiße, scheiße und scheiße. Ähm, wir spielen heute mal Aura. Ähm, ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass ich das mal machen sollte und ich habe so das sowas richtig cooles anzusprechen. Ähm, und ja, ich warte mal hier bis die Runde losgeht und dann sehen wir uns gleich. So Leute, da sind wir dann jetzt in der Runde. Ähm wir spielen Classic Aura und ich gehe mal hier hoch. Ähm, und ja, ich habe nämlich was Neues anzusprechen. Und ja, und zwar habe ich jetzt endlich mal Merch. Und zwar zu meinem 1000-Abo-Special habe ich jetzt einfach mal Merch geplant. Habe schon Entwürfe gemacht, die auf jeden Fall in meinen Shop kommen werden. Ähm, und die möchte ich euch mal zeigen. Hier links seht ihr jetzt ein T-Shirt. Ähm, da steht einfach Legit Busty drauf. Und da drüber ist mein Kopf. Sieht ganz cool aus. Ist halt Anfangs-Merch. Kann sich ja immer wieder verbessern. Und rechts seht ihr jetzt dieselbe Variante nur als Hoodie, ähm, auch mega, mega cool, mega stylisch. Ähm, und ja, das ist mein Merch, so. ich habe jetzt noch geplant Armbänder zu machen mit meinem Namen drauf und so weiter, alles halt für die 1000 Abonnenten und bei 5000 Abonnenten oder 10.000, werde ich aber ja bestimmt easy knacken, so werde ich einfach, keine Ahnung, äh, werde ich dir das mit meinem Namen rausbringen oder sowas, keine Ahnung, irgendwas cooles werde ich mir da schon einfallen lassen. Macht euch auf jeden Fall gefasst und ich töte dich mal kurz. Denn du bist ein Lappen. Ähm, denn ich bin nämlich Legit Basti, denn ich bin der beste PvP-Spieler der Welt. Vor allem mit Aura. Ich habe zwar Aura noch nie gespielt. Ich meine, ich habe Aura immer gespielt, so. Aura ist der geilste Modus und so. Ähm, und ich werde euch jetzt alle ficken, weil ich bin Legit Basti. Ich bin der geilste PvP-Spieler der ganzen Welt, so. Der ganzen Nation. Ähm, und ja, das kann mir keiner sagen, dass ich scheiße bin. Weil ich bin der Beste, ich bin Legit Basti. Ähm, und die ganzen Spielmodis, wo ich immer gestorben bin, das sind immer so Modis, da waren richtig, da haben richtige Noobs gespielt, so. Ähm, erstmal kurz mein Goldapfel. Und. Ja, komm mal her, du Noob. So. Werde ich eh easy ficken, so, du kleiner Lappen. Bist so ein Huren, so ein Lappen. mit denen gegen den, kann man nur gewinnen. So. Jetzt läufst du weg, so. Ja, ich bin halt Legit Basti gegen, gegen mich, kann man halt nur wegrennen, weil ich werde euch eh alle easy zerstören und so. Guck mal, jetzt turnt er sich so richtig eklig. Guck mal, Michi, was bist du denn für ein Lappen, Alter? Ich. Ich wreck dich easy, Mann. Ich bin der beste Aura-Spieler der ganzen Welt, obwohl ich nur zwei, obwohl ich richtig oft gespielt habe. So, guck mal, jetzt ist der da. Jetzt campt er da oben. Was bist du denn für ein... Ich hab's sogar einen Kill gemacht, seht ich meine. Das ist halt easy. Ich mach halt nur Kills so. Ähm, jetzt habe ich halt neue Items. So, ja, easy, würde ich mal sagen. Ähm. Ja, übrigens habe ich schon noch mal neue Arm äh, die Armbänder, wo mein Name drauf steht, da habe ich auch jetzt schon ein paar Entwürfe gemacht. Seht ihr jetzt hier in der Hütte. so sind mega fresh, mega krasser Style und Bandanas und sogar Cappies. Auf den Cappies einfach meinen Kopf drauf so, das ist doch mega krasse Qualität so. Ähm, ja, ups, so jetzt jetzt falle ich hier runter, weil ich bin der, äh, trotzdem ich bin der geilste so. Oh nein, oh oh nein. <lacht> Scheiße. Scheiße, nein. Nein. Ach, egal. Ja, Leute, das war's dann mit der heutigen Folge Minecraft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Modus ist ganz okay. Kann man mal spielen. Ich nicht der Beste in dem Spiel. Ich habe sogar Kill okay gemacht. Ganz easy. Ähm, lasst ein Like dabei. 10.000 Likes kommt der neue Merch. Und bei 10.000 Abonnenten, werde ich bestimmt easy Ich habe gerade mal zwar die 1.000, aber 10.000 wird kein Problem sein. Da kommen dann die ganzen anderen Sachen vom Merch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Merch ist cool. Ich habe Merch. Kauft mein Merch. Tschüss.